Auf zum Schloss. Denn nun mit dem Gesicht können wir die Prinzessin retten. Rein da. Der Thron sei... Hä? Wo ist der König? Hier ist eine unsichtbare Wand. Okay. Prinzessin! Ich hab dein Gesicht zurück. So froh das ist doch schön vielen dank ich bin so froh mein gesicht wieder zu haben ihr habt unsere geliebte tochter gerettet eine belohnung ist das mindeste was ich euch ver was ihr euch verdient habt Alter wie viel geld hat uns eigentlich copa insgesamt schon in den hintern geschoben das ist ja richtig viel insgesamt. Irgendwie 10.000 insgesamt schon oder so. Auch du hast uns sehr beeindruckt, Maluigi. Ja, aber euer Majestät, ich habe gar nichts bewirkt. Unfug, mein, Ju mein Junge. Wir haben doch gesehen, wie du zur Rettung der Prinzessin fortgeheilt bist. Deine noble Tat war eines Prinzen mehr als würdig. Deshalb gestatten wir dir von nun an, der Prinzessin den Hof zu machen. Luigi! Wow oh, Luigi! Ah, Oh, Danny muss weinen. Wow! Das muss gescreenshotet werden, oder? Single hingegen? <lacht> <lacht> und da hat sie gleich einfach nur erbärmlich erwiesen. <lacht> <lacht> <lacht> Mami! <lacht> oh, wie sie kuscheln. Ich bin am glücklichsten wenn Mami die bei mir ist. Ich werde die Prinzessin beschützen. <lacht> oh, wie süß. Okay, dann lassen wir die Tutteltäubchen mal alleine und <lacht> ziehen weiter. Ich stehe tief in deiner Schuld. Und nur los, gib dem dunklen Fürsten, was er verdient hat. Alles klar, das werden wir tun. Habt ihr jetzt was Neues zu sagen? Nö, sagt immer das gleiche. Okay, schade. Okay, dann tschüss. Sikowski, euch beiden auch. Wo ist er denn? Hier! Oh, dann muss ich. Dann muss ich ja diese drei Level auch nochmal machen. Die es immer noch nicht lang. Hm. Komisch. Gut, dann werde ich jetzt diese drei Level hier erstmal nochmal komplettieren. Ja gut, hier ist kurz. Hier ist wahrscheinlich auch kurz. Und äh, hier wahrscheinlich auch. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Level Up für Freddy. Festmahl gelernt. Stell Team-HP mit einem Festmahl wieder her. Lange Vorbereitungszeit da allerdings. Ist trotzdem sehr, sehr gut, dass wir das jetzt haben. Freut mich. Eine Truhe mit Sandwiches. So, oh, nom nom nom. Lecker. Lecker Schmecker. So was das Gasthaus. Ich will zur Kiste nicht zum Gasthaus. Äh, nicht zum Gegner. Denn nach dem Gasthaus, habt gesehen, wir gehen jetzt nämlich in eine Richtung, die auf der Overworld zu einem Schatz führt, den ich anscheinend irgendwie übersehen habe, diesen Weg oder halt vergessen habe, wie auch immer. Wir vergibts ja einen und den, den machen wir gerade. Blom, hieß das Gasthaus. Und da wir das noch nicht kennen, das Level hier mit dem neuen Gesch ja, Geschenk, mit der neuen Truhe. Scheiße es rein, soll ihr seid auch nun irgendwie Freunde. Hat lang gedauert, aber schön, dass ihr jetzt endlich seid. Okay, du willst Freddy. Zu dem Frederik. Das könnt ihr gerne machen hier. Nein? So, was gibt's denn bei euch? Wischiwaschi, wischiwaschi. Ich wische den Boden. Fantastische Arbeit! Moralische Unterstützung. Danke Freddy. Toll. Ja, dann, dann auf geht's, weiter geht's, let's go. Bam, bam, bam, bam, bam. So, hier seht ihr das. Blop, blop. Oh, das ist zwei Level, oder? Oh nein, nein, ich will keine zwei Level machen. Egal mit dem Sch mit dem Pferd das ist es ein bisschen schneller. Hm? Sieht aus, als wäre hier irgendwas vergraben. Graben. Los geht's. Wie jetzt? Oh. Wieso nimmt das HP weg? Müsste das nicht eher MP wegnehmen? Alter, graben. Nur noch ein bisschen. Huh? Yay, yeah, ein Bonbon. Cool. Wow, toll. Ich bin so schnell wie der Wind. Puh. Naja, jetzt nicht mehr. Jetzt sind hier Gegner. Die werden wir wegbomben mit der Explosion. Also die Gegner sind uns kein Problem mehr. Ich glaube, so stark wie wir jetzt sind, in dem ersten Gebiet, ich glaube, da können wir den Boss easy vernichten, den Gomme HD. Der hat keine Chance gegen uns. Nicht meine winzige Chance. Er hat keine. Du. Ja. Diese mp bonbons die sind unheimlich groß. Man kriegt seinen Mund gar nicht weit genug auf, um sie zu kauen. Echt jetzt? Ich schluck sie immer in einem Stück runter. Was? Wie denn das? Naja, es ist schon ziemlich groß, aber eigentlich ist das ja nur der Aber Schön, dass Sie das äh, wie ansprechen. Was? Hier geht es nochmal nach rechts? Aber... Pff, da geht's es nochmal nach rechts. Okay. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, bevor wir den Gomme HD herausfordern können. Falls er nicht abhaut. Ich weiß wirklich nicht, was passiert. Aber es ist ja, wie gesagt, alles blind für mich. Aber ich vermute einfach mal, dass diese Dinge so ablaufen, wie ich äh, es mir denke. Vielleicht kriegen wir auch bald neue Begleiter. Das war schon ziemlich cool. Eine Truhe mit direkt 650 Gold. Haben wir jetzt insgesamt 6000? Dann könnte ich mir eigentlich mal wieder was kaufen. Oh, wie viele Gegner kommen denn hier in diesen na, geraden Weg, sage ich mal? Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ich bin jetzt nicht so ein großer Fan, immer wieder die gleichen Level neu und neu zu machen. Mann, mein Stick. Alter, ich muss noch was dagegen tun. Sehr ja schlimm. Aber die Explosion ist einfach viel zu OP. Ja. Yeah. So, Blum. Irgendwas, was Neues. Nö. Gut. Danny soll zu Ferdinand. Okay, was gibt's denn hier? Ah, wieder Pferdepflege. Ja, ja, skippe ich schnell vor. Haben wir alle schon gesehen. So auf welchem Level stehe ich denn Ferdinand möchte ich gerne nochmal auf Level 10 bringen, ansonsten der Rest mm, passt eigentlich so ziemlich. Ja. So ziemlich eigentlich. Und wird alle also was Neues haben. Ein Silberdolch. Oha, wie heftig der aussieht. Der sieht krass aus. Und den kannst du haben. Tadeus Haus sieht sowieso ein bisschen albern aus. Dieses, äh. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ich hab's vergessen. Wunderuniform! Verbirgt ver ver die denn noch Wunder in sich, oder? Sieht voll cool aus unten mit diesem Design da, mit diesem Karo und alles. Na komm, nehmen wir das mal. Natürlich will Freddy es alles schön in Pink haben, ne? So wie wir Freddy kennen. Du willst ein Boah. Ey, Damit zerschneidest du einfach die Gegner in zwei Teile. Wie man, wenn man ein Brot schneiden würde. Das ist zu brutal, deshalb Reskin. Und ich will eine punkige Robe. Das nicht genug Geld für diesen Kauf. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen gambeln. Anscheinend gehen wir erst mal essen. Schinken, Salat, Tomaten und Käse in saftigem Toastbrot. Schmeckt. Schmeckt richtig gut. Okay. So, wir wissen alle, was für wen gehört. Deshalb mache ich hier kurz einen Prozess. Mhm, Banshee-Tränen will nur Freddy. Was macht Magie hoch. Es bringt da rein gar nichts, wenn ich bei Freddy Magie hoch mache. Manchmal bei Danny. Ich will die Banshee-Tränen gar nicht haben, die normalen. Bringen mir halt nichts. Ich komm, jetzt verwende sie einfach, Freddy, ganz ehrlich. Ich, ich will die nicht haben. Zack. Jetzt sind sie weg. Super. Schade eigentlich. Aber naja, passiert. Okay, Spieler, da können wir was machen. Ah, oh, Katterschwert, da kriegen wir sowieso nicht. Wahrscheinlich kriegen wir einen Gorilla-Shake. Ja. Drei, zwei Sterne Gorilla-Shakes. Cool. Will ich noch einen Ausflug machen? Nee, jetzt nicht. Komm, zieh mir weiter. Du hast zwölf verschiedene Uniformen, die bevorzugte Kleidung der Köche gesammelt. Okay. Schon ziemlich cool. Und hier ist die Truhe, die wir uns noch schnell anschauen werden. Und den Rest mich dann rausschneiden, wahrscheinlich. Weil die Folge ist jetzt schon zu lange dafür, dass sie noch nicht gegen den Boss gekämpft haben. Was soll das? Ach, hier einfach eine, eine Bombe oder so. Nice. Hier, ich lege einfach eine Bombe rein. Boom, boom. Easy. Wir kommen auf die 400 zu, Leute. Es geht viel zu schnell. Ja, so wie ich 400 Abos auf YouTube habe, lol. Die Stimmung hat sich äh, ein bisschen äh, verschlechtert, nicht so gut. bis aufpassen. Oh Gott, hier gibt es so viel zu machen. Ich muss so viel offscreen spielen hier. Ja. So viel. Okay, ich habe einen, einen Pimpermon gefunden. Wir haben sehr viel von denen, von den Bananen, aber nicht mehr so viel, meine ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und hier ist die Truhe mit... Der packigen robe die ich haben wollte. Nice. Das jetzt dann doch nochmal bekommen. Ah, ja, wisst ihr was? Komm, ich ändere es jetzt noch Oder mal, oder? Ja, komm. Komm, ändere es jetzt einfach mal. Ich habe dieses eine Outfit schon so lange gehabt. Das kann ich doch mal wieder ändern. Das reicht doch mal. Aber erstmal. Ja, komm. Hier ist noch nichts. nichts. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Was? die sind noch nicht tot. Dann sorge ich dafür. Boom! Bye, bye! So, galopp, galopp. Hier ist hoffentlich das Gasthaus. Noch ein Weg. Euer oh ja, Ernst? Noch ein Weg? Nee, hier ist das Gasthaus. Da ging es nochmal nach unten? Okay. Und... Bam! Toll, jetzt bin ich mit jedem, soweit ich weiß, Level 10. Jo, dann kann ich mich auf die anderen konzentrieren. Maike muss doch mit Freddy und Danny. Danny muss doch mit Freddy und Maike. Und äh, ja, ihr müsst doch einfach nur alle gegenseitig nochmal. Okay, dann kann ich ja so lange mit dem Ferdinand bleiben. Und ich will schon wieder was Neues. Eine Macho-Robe. Nee, komm. Auf geht's, let's go. Eine Truhe mit... Spielschein, Cool. Danny, ich warte hier für dich, danke. So, das zeige ich jetzt. Das zeige ich jetzt auch noch mal, weil das ist irgendwie seltsam. Hier geht es lang so einzeln. Und Warum geht es hier lang? Einfach damit man das Level noch mal machen muss oder was. Wow, also das, tut mir leid, das verstehe ich jetzt wirklich nicht. kann nicht wirklich nachvollziehen, warum. Aber okay. So. Und warum ich es drin lasse, ist zum einen, weil der Weg seltsam vorkam und ich jetzt ansprechen wollte. Und weil ich 400 Leute gerettet habe. Die macht es fast. Statt 55, 60 MP. Statt 25, 30 MP. Ho oh, oh, oh. gut gemacht. Bei 450 kriegst du das neues. Alles klar und Badabadao. Ich mag dieses A äh, Acapella neue da. Ich find's es irgendwie lustig. So ihr seid auch und wir sind nun auch toll. Schön Zubi Dolly. Cool. Das war gut. Wäre noch wenn Ja, erstmal das hier. Ja, macht sauber, ja, ja. Pferdepopo, genau. Ba-da-ba-ba. Auf 2. Reiten kann man auch so zweit. Passt aber auf, dass ihr nicht herunterfallt. Oh lol. Okay. Cool. Das ist bestimmt ziemlich nützlich. So, du gehst jetzt so Danny. Fantastische Erinnerung. Wow, das muss man sich mal vorstellen. Cool. Okay, wo steht jetzt alle gerade? Alle befreundet, außer du und Freddy. Das geht aber nicht mit rechten Dingen zu. Ja, so passt eigentlich. So können wir weitermachen. Eine Kiste. Oh, jetzt ist sich Gold. Cool. ba ba, ba down. Nice. Ach, immer geht es hier so noch dunkel. Was wollt ihr denn... Du willst Maike sehen. Warum? Ja, dann halt nur ganz kurz. Komm, der macht Übungen. Schön. Wie synchron. Wow. Schön so gut. Level 11, Freunde. Okay, so. jetzt können wir es wieder so rum machen. Und wir haben einen neuen Weg, Leute. Wir haben einen neuen Weg. Ich habe keine Ahnung, wo der hinführt. Deshalb scheint er jetzt noch rein. Hier nach rechts. Es ist nur eine Abkürzung. Also man hätte hier lang auch gehen können, statt hier lang. Aber dann hätte man hier nicht hochgekonnt. Okay. Naja gut, dann äh, habe ich jetzt noch zwei Levels zu machen. Und ich hoffe, die dauern nicht lang. Noch mal sowas. Ja, dann lassen wir Eine Truhe mit dem Inhalt mit 520 Gold. Na, na, na, du na, na. Was ist das für ein Lied? Habe ich mir selbst ausgedacht. Geht direkt ins Ohr, nicht? Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Also, irgendwoher kommt mir das aber gern vor. Kann gar nicht sein. Das ist kein äh, Free-Copyright-Lied. Das, das habe ich mir selbst ausgedacht. Äh, okay. Oh, ich hab's. Das hörte sich so an, wie das. Äh, nächtliche Reiche eines kurz. Äh, keine Sinn für Kunst. Oh, oh. Kiste. Einen pippa BAM! Level 10 mit euch beiden und Level 11 mit euch beiden. Nice. Ups. ups mein Stick. Das war mein Stick. Das war nicht ich. Wir wollen natürlich nicht aufhören, wir wollen jetzt zum Boss. So, kann die Augen nicht mehr aufhalten. Okay, cool. So, ist mir eigentlich egal, was jetzt passiert. Wir kaufen euch die letzten Sachen. Seidenkluft, zauberhafter Stab oder Vollmondpfanne. Die will ich dir kaufen. Mmh. Wäre, glaube ich noch ziemlich gut, wenn wir das hier holen, weil es verbessert beide Stats vor allem auch. Und ich mag irgendwie die Pfanne selbst, alter. Einfach die ist schon ziemlich nice. Das ist so eine goldene Pfanne auch. Hm, beides kann ich mir nicht leisten, muss mich jetzt entscheiden. Das würde zu gut zu Danny passen, aber hm, ja, komm, nehme ich für mich, weil ich brauche noch mal ein bisschen Stats ab. Würde ich behaupten. Ja, komm, ist auch egal. Nimm einfach. Haben wir ein bisschen mehr Stats. Und äh, ansonsten, vielleicht kann ich eine in der Spielhalle noch irgendwas gewinnen für den Danny. Da ist noch die Lumpenkluft. Oder ist es das, das überhaupt? Nein, wie auch immer. Kriegen natürlich nur eine Banane. War klar. Wir wollen noch nochmal. Und kriegen sie tatsächlich? Oh, Was ist das denn? Das für Danny? Was ist denn das? Das ist ja schlechter! Verstaunt. Wow, hätte ich verkaufen können. Ja, hätte ich das gewusst, ne? Na, habe ich jetzt keine Lust gerade. Gut, dann futtern wir! Und dann let's go! Ich krieg mal ein bisschen Schleimgelee, weil ich so viele von denen habe, und die immer schön meine HP vergehören. Von denn ja, dann mögen sowieso nicht. Von daher. Klar. Ich mir mal gerne die HP. So, du kannst ein bisschen Angriff noch gebrauchen. Unsere Angreiferin hier. setzt ihr noch stark vorbereiten auf das Ganze. Ja, dann du das einfach das letzte Ding hier. Und wir haben noch zwei weitere. Dann kannst du das ja noch nehmen. Dann bist du voll. Dann kann das letzte Denny haben. Und dann kann Denny noch irgendwas anderes essen. Hier zum Beispiel die Bratpilze gerne noch haben. nom dann würde ich sagen, let's go. Alle mit 10, ich sogar mit Michael auf 11. Wahrscheinlich mache ich jetzt umsonst Teil, halt, aber am Ende ist hier einfach noch gar nichts. Egal, let's go. Mike, halt, ich habe wichtige Nachrichten. Ach so, es war, das konnte ich ja nicht wissen. <lacht> Ich bin Papyrus von der Schlosswache. <lacht> Ihr überschreitet gleich die Grenze von nebenan, dem Nachbarkönigreich. <lacht> ich find's geil. Der erste Ort heißt anfangs und der zweite heißt einfach nebenan. Das ist zu so lustig. Auf Englisch heißt es door. Toll. Also Vorsicht. Mission abgeschlossen. Ich muss nun zurück zum Schloss. Mit Verlaub. Dankeschön Papyrus. Für die Warnung, oh, das okay, das war nur für eine Cutscene. Aber kann man rein? Ach so, damit man sich das noch mal anschauen kann. Ja, gut, brauche ich jetzt nicht noch mal hören. Ja, komm, let's go. Wo ist der Schurke für die Reitet? Ist er schlecht gelaunt. Keine Ahnung, aber es ist auch nicht wichtig. Dum, dum, dum, bam! Ja, komm, wir können mit Ferdinand mal schnauben. Alle tot. Wir haben schon fast wieder 450. Ich glaube, dieser Ort hier ist nicht lang. Ich glaube, das ist einfach nur ein gerader Strich, weil den kann man ja vielleicht auch gar nicht. Auch keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, wir sind zu so OP mit dem Pferd. Yeah. Du, du, du, du, du, du, du, du. Noch ein Level, aber auf Level 13 alle wäre noch cool. Es wird dunkel. Wir sollten eine Runde quatschen. Machen wir jetzt ein Lagerfeuer. Wir machen das zusammen. Und dann. Und was dann? Sie hörte eine Stimme. Sie flüsterte ihr in der Dunkelheit zu. Was war das? Ich hab Angst. Sie krächste wie ein Sargdeckel, der sich langsam schließt. Ich hör gar nicht zu. Wo ist mein Gesicht? Oh nein, nein! Was? Hä? Hä? Hä? Hä? Warum ist Wart der... Was? Sie erzählten sich die ganze Nacht hindurch Geschichten. Okay, ist nicht gut, dass Danny jetzt noch mal sauer wurde. Und dann kam der Morgen. Oh, sorry für den Cut. Cool. Hier es schon mal besser. Wahnsinn. Okay, wie mache ich das? Wie kann ich Danny dazu bringen, mich nicht mehr so zu hassen? Sekunde mal! Riesenwaffe! Oh, aber lässt sich helfen von mir. Das ist zumindest äh, nicht schlecht. Dass das mal funktioniert. Explosion! Mann, Danny! Bam! Ach, wie viel Damage das wäre. Wir sind auf jeden Fall gewappnet für den Boss. Komm, let's go. Wo ist er? Versteckt sich hier irgendwo. Ich weiß es. Komm mal, nee, du kannst dich nicht immer, um Will um, um, man verstecken? Deutsch. Wir im fernen Lande hier. Vielleicht muss man hier andere Sprachen lernen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall extra Explosion. Bam, alle tot. Geht's schnell voran. Und äh, ja. Dum So, wo ist das Ende? Hier ist das Ende. Hat er ein Gasthaus? Ist er etwa nicht hier? Wir haben das Ende von Anfangs erreicht. Nicht mehr lang gegangen setzen wir Fuß in ein völlig neues Gebiet. Oh ja, die Stadt nebenan. Was uns dort wohl erwartet? Ich bin schon ganz aufgeregt. Also ich habe Gerichte über nebenan gehört, da fällt euch alles aus dem Gesicht. Hm, was zum Beispiel? Nun sag schon. Ach, nö, werdet ihr ja schon sehen, falls was dran ist. Also, erst neugierig machen und dann sowas? Voll gemein. Hehe. <lacht> Ach, lassen wir uns halt überraschen. Nun, dann sollten wir uns mal höchst feierlich von Anfangs verabschieden. Tschüssi. Und schon bald werden wir nebenan persönlich Hallo sagen. Also dann auf den Beginn einer neuen Reise. Zum Wohl. Dann wird es wohl erst in der nächsten Folge weitergehen. Bam. Level 12. Auf Satin 2. Nun auch mit Danny. Moment, was?